Ja, das war heute wohl der vorerst letzte schöne Herbsttag. Viele gingen raus in die Natur spazieren oder auf die Straße, um dort seine Meinung kundzutun. Wir haben allein in Berlin zwölf Demos und Kundgebungen gezählt. Das ging vom Grundeinkommen bis zur autofreien Stadt. Es war also insgesamt wirklich viel Bewegung auf den Straßen. Verkehrswende sofort. Dafür wird der Verkehr blockiert. Kreuzberg, nicht die erste Blockparade in Berlin. 300 Menschen für eine autofreie Stadt. Grundsätzlich hätte ich es gerne autofrei, ich weiß halt auch, dass das nicht realistisch ist und es sollte dementsprechend schon ein Denkanstoß erstmal sein und ne, dass wir halt die Veränderungen, die man äh, machen könnte, dass man die jetzt irgendwie anstößt. Wir, wir haben so viele Platz in der Stadt und so viele, so viele Platz ist ähm, bei Autos. Zu volle Straßen, zu viele Autos, zu wenig Radwege. Alexanderplatz Basic Income March für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Hier und in New York, Amsterdam oder Toronto. Heute weltweit Demos. 250 machen hier Druck auf die Regierenden. Also es geht für mich darum, die Leute neugierig zu machen und darüber nachzudenken, so was ein bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet und wie wir eigentlich zusammenleben wollen. So. Ich bin für das Grundeinkommen, weil das Recht auf Arbeit ersetzt wird durch das Recht auf Existenz. Dann wäre der Mensch schon ein ganzes Stück befreit, auch für anderes, also für Familie, für soziales Engagement und so weiter. Am Breitscheidplatz die Flaggen von Hojava, der kurdisch bewohnten Region in Nordsyrien, bedrängt von der türkischen Armee. Demo gegen Besetzung und Angriffe. Und wir rufen auch die alle Bevölkerung, alle deutsche Bevölkerung, auch alle europäische Regierung, dass die Druck machen, dass die türkische Staat und ihre Militär, ihre Soldaten so schnell wie möglich aus dem Rojava rausgehen. Wir sagen Nein, Krieg. Nein, wir möchten nicht, die Leute mehr sind schon gestorben. Deswegen sind wir hier. Sie ist die größte Demo heute mit 1000 Demonstrierenden.